Hallo und willkommen auf meinem Kanal, Lloydies. Lloydies. Erstmal ganz herzlich begrüßen. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, das hat als Begrüßung gereicht. So, heute spielen wir jetzt Higher bzw. Higher, Higher, Higher, Higher, Lower Game. Das, wer es nicht kennt, der hat auch kein, ja, egal. Da geht's darum was häufiger gesucht wird. Also Google Suchanfragen. Keine Ahnung. So, Furzkissen oder Furze. Furze. Ist richtig. So. Das muss man halt erlangen. Fangen wir gleich sofort an. Und das Gewinnspiel da ich heute auch drauf. Und weil ihr so aktiv wart, mache ich das Ganze zweimal. Ja, gut. mit Mitte. Das ist schon das äh, vom gerade geredeten Spiel, falls es richtig ist, auf Deutsch. Hier haben wir Skaba Diving, Sorry, weil ich was ausspreche, ich bin nicht der Beste in Englisch. In, in Englisch, in der englischen Sprache, ja. Scuba Diving, Scuba Diving, was auch immer. Tauchen, glaube ich. Oder Senegal. Ich würde sagen, Senegal ist tiefer. Und ja, danke an der Stelle auch. Und sofort ein neues Spiel: The Lion King oder X Ich würde sagen, x ist einfach niedriger. Ja, Chicago Cubs oder Exte. Wir versuchen heute ein Heißkaffee von 11. 11 11 müssen wir richtig machen. ecstasy oder Chicago Cubs? Chicago würde ich sagen. Ja, ich, ich, ja, the Wind in the Willows oder Chicago Cubs? Ich würde sagen, es ist niedriger. Ja, also ja, ich würde sagen, es ist höher. Ja. Flamengo Pff, gar keine Ich würde sagen, höher Okay, das wird das Ja, ich bin noch nicht der Beste hier Wir haben gerade fünf, richtig Da, ich würde sagen, weniger Oh, ich würde sagen, auch weniger Ja sieben haben wir Ja, höher Gut Katy Perry Natürlich höher 9 haben wir, größten wir weniger äh uh, wordpress <lacht> natürlich wir haben hier jetzt <lacht> 11 erreicht und mit 11 haben wir schon mein heutiges Ziel erreicht ja, schön. das Video kann ich auch okay na, wir versuchen jetzt einen Heißkopf von 20 zu erreichen weniger will ich sagen jo Border Terrier, höher ich habe 13 bis jetzt Batman, höher 14, ich bin noch höher. Nein, nein, und direkt dann nur spielen und soll muss oder golden state Warriors höher. Ich habe einen jetzt. Ich zähle für euch live mit golden state war so das ich oh, passiert. Oh, oha, das okay war gar nicht mehr so knapp. Tee, ja, weniger Chocolate Cake, ja, weniger, weniger. Trotzdem, aber diese, das sind halt monatliche Suchanfragen. So, und, ja, das ist schon krass, manchmal, dass Familienbau einfach 368.000 Mal wird. Wer googelt heute noch Family Tweet? Nein! Ich wollte jetzt den Sound einfügen, wenn die mit don't aber leider ist das äh, Urheberrecht geschützt. Danke an der Stelle auch an YouTube. Manchester United oder Missing Persons. Ja, das ist weniger. Ja, ey. Yeah. Powerman Pictures höher. O Oha, nein, das war gleich. Das war ein Vergleich. Lebanon höher. Stable. Keine Ahnung, was das ist, Digga. Ja, höher. Trumpet oder.. Nein! Okay, Zero Dogs oder Doctors muss halt weniger safe Engagement, when ja safe mehr Hotel weniger. Schon so schnell wie möglich mehr weniger mehr auch oh, gleich. 50 schätze mehr ein vor oha, oha, weniger. Ja, aber ey, das ist ein Videospiel, die haben sich schon. American Express. Höher. Ich habe neun. Ich habe nur Apple Watch. Niedriger. 4 Millionen. Ey, ey, Digga. Hey, okay, weniger. Fibonacci, weiß Keine Ahnung, was das ist. Weniger. Ich habe zwölf, Digga. Ich bin Saxophon. Mehr. Ja. Puh. Melania Tramp safe mehr. Jo, das ist ein Schnelldurchlauf hier. Camp das ladet euch das auch mal runter und schreibt mir euren Score in die Kommentare bitte. Danke, an der Stelle Ehre. Weniger? Ja. 15 habe ich bis jetzt. Dallas Penalty. Ja. Ich bin's. Sprachen lernen. Bubble. ich glaube mehr. Jo. 17 haben wir. Business Insider. Me Neues Game hier im Real Madrid. Du hast hey, weniger. Ja, aber ey, Real Madrid 2. Table Tennis, weniger. Yo. Weiter, weiter, weiter. YouTube, höher. <lacht> Neues Game gescheitert weil, Ach, egal. AFL ah, oder André Agassi. Ich glaube, der wird weniger gesucht. Ja, <lacht> Ach, und übrigens. Dieses schöne Ding. Hat einer gewonnen. Hat einer gewonnen. Die kannst du besser, ne, wenn die da steht, als wenn die da steht. Ich stelle jetzt die Monta. Das hat gewonnen und dann habe ich noch eine Verlosung gemacht, weil ich, einfach, ich bin einfach ehrenvoll. Montana würde jetzt sagen, ehrengenommen. genommen. Was gerade Ansage oder was? So und nochmal das Ganze. Und wer mich aktiv hier auf Flütyp äh, supportet, dann kann ich auch noch... Das hier verlosen. Egal. Ja, okay. Jemand hat gewonnen. Das sage ich auch am Ende des Videos. Bis, bis, bis zum Ende Schluss, äh, Schluss. Bis zum Schluss dranbleiben. André Agassi oder Rugby World Cup, save meh, weniger Water Polo oder Robert Waddloff, mehr ja, sag ich doch mehr. The Lord of Wings, save mehr. Nicky Min Kankos ist ich hab verloren, alles klar. Call of Duty oder Cartoons, ich kaufe wenig. Ja, Call of Duty ist einfach beliebt als Cartoon 12 Monkeys, so wenig. Ja, yeah, yeah. ja, okay, ja, wer hat so verkackt also in meinem Leben? So es ist, es ist, es ist Sina, Estia, als es ist mit und dann ja, wieder Saved Tom und Jimmy, Jimmy Hendrix weniger. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin. Oh, wie Max und Spencer noch mehr, würde ich sagen ja. Äh, Ralf Lauren. Ja, ich wollte niedriger tippen, ich schwör's euch. Das, äh, der Computer selber getippt für mich. Ich will noch auf die 10 Minuten treiben, damit damit ich mir Wärme schleichen kann. E-Sigarette ist E-Sigarette. Oder Bootweiser. Bootweiser würde ich sagen, ist niedriger. Yo. Und VR mehr. Und Mas ist so, Mas äh, ja, weniger. Ah, FL hat mir gerade schon. Santander. Keine Ahnung, was ist, aber... Co-Computer Weniger. safe. Ja, diese Zahl und diese Zahl. Nelly. Ja, jedes, alles ist mehr als das. Meine Begründung ist trotzdem best. Ja. Ich habe acht bis jetzt. Ey, Digga, ich würde sagen, weniger. Ja. Ähm... Pff, mehr. Und weniger sagt dasselbe mit so Delta OHO nee, weniger ist also. ja, aber die Zahlen warum habe ich auf McDonald's Schuld weniger? Ich schwöre, Schuld weniger nicht jetzt schon Person of Interest oder Carpenters, weil keine Ahnung, was das ist. Beides McDonalds, was ist denn McDonalds, Digga? Ist McDonalds. Muhammad mag mag mag Donald dann 14 Millionen mal gesucht obwohl ich nicht mehr so was das ist 2 vor 5 Dollar Fisch oder Quarter Pound ist alles klar weniger safe als McDonalds auch so mehr weniger Dark Souls äh, nein das die, ich wollte mir ich wollte mir ich wollte mich wollte nicht ich kann bei der Schlecht score machen, mein Highscore war 17. So, Charles Darwin oder eBay? eBay, eBay safe. 124 Millionen Mal. Gut. Ähm, es ist, ist halt so. Tourette oder. Ja, eBay, ja, safe, eBay. Das oder Family Tree Oha, hatten wir gerade. Ja. Seven Samurai, weniger, weniger. Safe, safe, safe. Ich habe gerade 5. Bibel, oha, mehr. 6 uh, habe ich, Martin weniger. Ich weiß nicht, wer. Red Hot Chili Peppers, weniger. 1.31.0, was ist weniger? Schreibt mir gerne in unten in die Kommentare, wird mich äh, rein gar nicht interessieren. Bali Bombing weniger. Wir haben gelernt, dass Bombing viel weniger. Es ist, das ist, äh, das ist äh, ja, das ist ein Video, wo ihr viel lernen könnt. Was weiche Video, ein Video, where you viel lernen. Grazie a smolla la video, you can a fala Ich kann kein Italienisch. Grüße an alle Italiener. Und la France, der Video, der Fall ist ja Ticketmaster. ja. Pff. Tai -Chi, weniger. Safe, safe, safe, safe mehr. Es ist weniger, meine ich. War ich gar nicht. Weniger, ja. Franz Beckenbauer, mehr. Oh, gleich gut. Andrea Pelisch, safe, mehr. Ja gut, gar nicht so safe. Tim Berners Lee. Oh. Mehr. Weniger. Meine ich doch. Meine Challenge ist es für 20. Ich mach das jetzt so lange, bis ich 20 habe. Komm, jetzt denk nach. Elden Post. Mehr. Okay, okay, oh, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin... So lange bis ich jetzt 20 hab Karl Marx oder Franz Beckenbauer der Typ. 20, 1 habe ich. for Vendetta. mehr Ich mache jetzt das. Wir versuchen jetzt, okay, eine neue Channel 2 die ganze Zeit higher zu drücken und wie viel wir dann schaffen. Punkte. Und ihr müsst es erwarten. Und ich bin arbeitslos. Und danach machen wir das Ganze mit Lower. Wie viel higher Punkte schaffe ich jetzt? Einfach nur auf higher drücken. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wird mich auch nicht interessieren. Okay, nur higher, einfach nur die ganze Zeit higher. Okay, ein Punkt. Zwei Punkte. aber wir fahren verkackt. Zwei Punkte habe ich gehabt und bei Lower, wie viel schaffen wir bei Lower? Würde mich auch mega interessieren. Dick. Wir schaffen einfach null, weil ich muss einfach Chala rufen. So, so jetzt ab jetzt drücken wir überall Lower. Ein Lower-Punkt. Zack. Gut, jetzt versuchen wir noch mal zehn und dann will ich wieder. gar nicht mehr. Povative Therapie. Therapie, Therapie. Hallo. Ja. 1, habe ich auf weniger oder mehr Mehr habe ich gedacht. Ich gehe ganz einfach in die Mitte. Ge okay, geht nicht. Weniger würde ich sagen. Ein Punkt. So, ich versuche nochmal die 10. Wen weniger, Safe. Mehr. Alles ah, hat mehr als das. Gillette, oh, oh weniger. Ja, ganz klar. Schauen, Michael. Wir versuchen jetzt die 5 Punkte zu knacken, weil ich bin einfach zu dumm für die Spiele. Ich wohl auch weniger, aber oi, ey, Dicker. ist du X weniger. Ist dann oha, oha, da muss ich noch Ja, gut. Wo war ja safe mehr? Ich habe vier. Im weißen noch mehr safe. Fünf habe ich. Wer ist weniger? Ach, was ist das? Ich habe fünf geknackt und damit sind wir mit der heutigen Episode fertig. Und jetzt will ich schnell das Gewinnspiel auf. Denn dieses liebe gute Stück hat gewonnen. Der liebe Tovia. So. Und noch verstanden, lieber Tovia, Schreibt mir bitte eine Instagram-Nachricht. Der Link für mein Instagram ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das zweite gute Stück, schreib mir bitte deine Privatadresse Als Nachricht. Bitte. Dann kann ich es dir zuschicken. Es sieht auch keiner aus Und das hat gewonnen der liebe Ruslan. An dich gilt selber. Jo. Damit. Tschüss. Und